Alter, Alter, Alter, Alter! Rett ihn, komm jetzt. Safe Landung, Peter. Mach keine Faxen mehr. Komm rein. Komm rein, komm rein. Wagenweide. <lacht> <Mann, mein Alter. lacht> Nur weil nichts zu bruchten. Wagenweide. Keine Teile. <lacht> Schickle noch, ein Schickle! Oh, ja, trinkst du es? Oh, wieder der, der Softpilot, schon wieder am Start hier, der Quark da, hand da da! Wer riecht schon wieder sein Zeug, da da! Oh, Modell ist abgestürzt! Oh, alles kaputt! Scheiße, Akkoman! Kotz mir das auch. <lacht> Beruhig dich. Scheiße. Alles gut. Oh, nö, meine Haube. Naja, aber sonst. Ich glaube, alles in Ordnung. Alles gut. Liebe Freunde des Modellsport Riedenberg e.V., so kann es mal wieder gehen. Am Ende des Tages haben wir es doch noch geschafft. Ja, ja, leicht an der. Nicht die Hand. Oh, ha ah. ha Mach's ja selber. <lacht> Servus Leute, hier ist schon mal der so. vom Modellsport Club Riedenberg e.V. Und ich hole mir jetzt mal schnell eine Meinung ein zum Thema Sekundenkleber. Für und wieder. Aber auch scheiße, runterläuft, ne? Was ist deine Meinung zum Thema Sekundenkleber? Es läuft immer so blöd runter, ist echt scheiße. Und genau, genau das gleiche Problem, meine Freunde, habe ich ständig mit dem Sekundenkleber. Entweder läuft es auf die eine Seite runter oder eben auf die andere Seite. Da muss man abwägen, wie viel man drauf tut. Am besten zentriert in der Mitte und dann läuft es. So. Deckel drauf und zu, meine Freunde. Ihr habt es gehört, ganz wichtig zu beachten beim Sekundenkleber. Vor allem wenn es um den Gelben von geht, bevor was passiert, Deckel drauf wegpacken, weil ihr wisst nicht, wo ihr die Finger hin tut. gerade auch für kleine Kinder, immer sehr gefährlich. Du hast schon Erfahrung damit gemacht, ihr Hund hat sich die Tatzen zusammengeklebt und wollte losrennen, keine Chance, er war es. Ja? Er ist halt gestolpert ohne Ende, ne? Das ist klar. Ja, also Zerbeißen wollte war es auch blöd. Ne? Ja, und wie, wie hast du es weggekriegt, wenn man fragen darf? Mit der Zunge. Mit der Zunge. Ihr und wisst, das macht nur Probleme, das macht nur Probleme. Das Motto vom Modellsportverein Redenberg, wir gehen raus so lange, bis wir nicht mehr fliegen können. <lacht> Ich hab wieder gelandet. Nein, kein Sach. Nachtflug. <lacht> <lacht> <Kein> Nachtflug. <lacht> Nachtflug, die zweite. Den raus leg mich am Arsch was macht der junge alter alter heftig richtiger move Vorbeiflug! Alter, krass! Im Flug getört, Mann! Was bei dir los, ist?